Wie groß der Andrang ist, das wollen wir jetzt erfahren, live von der Frankfurter Börse, von unserer Kollegin Bettina Seidel. Wie, oh, da ist schon einiges los hinter Ihnen. Wie groß ist der Andrang? Na, es werden 200 Besucher erwartet, 50 davon allein von den Medien. Und wir sehen es eben, es füllt sich jetzt schon, vor einer Stunde schon. Ja, es ist eben ein großes Ereignis. In den letzten Jahren gab es halt eher kleinere Börsengänge. Und auch der Andrang bei den Aktien ist ja riesig. Sie sieht man eben daran, dass die Aktien am oberen Ende der Preisspanne von 76,50 und 82,50 zugeteilt wurden. Also zum Höchstpreis liegt auch daran, dass die Emission mehrfach überzeichnet war. So sagt man da eben, wenn viel mehr Aktien geordert werden, als es überhaupt zu verkaufen gibt. Ja, jetzt warten wir auf den ersten Kurs auf dem Parkett. Der wird um 9.15 Uhr erwartet und auch da rechnet man... Oder hofft man auf einen Kursanstieg, das würde dann als Erfolg gewertet. Trotzdem gab es auch viel Kritik im Vorfeld, äh, ja, weil die Familien Pirch und Porsche viel Macht äh, haben im Konzern und auch behalten. Der Porsche-Chef Oliver Blume ist ja ein Vertrauter, gilt als Vertrauter der Familien. Und ähm, ja, was die Familien Porsche-Pirch angeht, ähm, da wirft man denen vor, dass sie seit Jahrzehnten das Unternehmen gegen Regeln guter Unternehmensführung verstößt, diese ignoriert. Man fragt sich da eben, hat der Aufsichtsrat bei Porsche VW überhaupt was zu sagen? Und es gibt eben auch Kritik, dass Oliver Blume beide Unternehmen führen wird. Ja, gibt es da nicht Interessenskonflikte, fragt man sich. Was für Porsche gut ist, ist das dann auch für VW? Gut. und kann man überhaupt auch zwei börsennotierte Unternehmen führen? Übersteigt das nicht die Kapazitäten von Oliver Blume? Zumal Porsche ein Kandidat für den DAX ist, um zwei DAX-Konzerne zu leiten, fragt man sich, ob man das schaffen kann. Aber wie passt das dann zusammen? Der große Andrang auf die Aktie auf der einen Seite und diese Kritik auf der anderen Seite. Ja, liegt auch an dem Mythos äh, Porsche, der 911er, den zu besitzen, das ist ein Traum vieler, ein Sehnsuchtsobjekt und da hofft jeder, dass man sich das irgendwann leisten kann und bis dahin oder stattdessen kauft man sich eben die Porsche-Aktie. Aber Porsche ist eben auch hoch profitabel, die Renditeperle quasi des Konzerns und man hofft eben auch an den Erfolg äh, den, des Börsengangs von Ferrari, von dem Konkurrenten anzuknüpfen. Deshalb stehen die Investoren quasi Schlange. Heute ab 9 Uhr wird Porsche erstmals notiert an der Frankfurter Börse. Unsere Kollegin Bettina Seidel hat das Ganze eingeordnet. Danke dafür.